Hey, hello, hello. Unser Mountainbiker! Ja. Uh, Wo bist du jetzt eigentlich? Ich hatte da irgendwie so einen Nationalkader, sonst irgendwas. Äh, Nationalwirt, Bundesliga, wie ist das? Ja, ja es, gibt, äh, es gibt natürlich einen Nationalkader. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball, dass man eben die meisten Spiele. In meinem Fall dann Rennen äh, für den Verein fährt, bei mir ist es jetzt einfach mein Team, der ja. Sponsor und dann fahre ich auch in meinen äh, Klamotten äh, vom Sponsor, aber eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft, die wird eben äh, mit dem Nationalkader dann bestritten, ah, oder? Okay. Für, für das Land eben, ja. genau. Und da ist du genau. so drin? Ja, genau, dort, äh, oder eine Olympiade, genau, die natürlich sowieso dann auch fürs, fürs äh, Land bestritten wird.